Ich komme gerade aus der vierten Trilogverhandlung über einen Vorschlag, terroristische Inhalte im Netz zu verhindern. Und äh, die Verhandlungen sind vertagt worden auf in zwei Wochen. Das heißt, es gibt weiterhin keine Einigung darüber, dass ähm, äh, die Plattformen verschont bleiben vom Einsatz fehleranfälliger Uploadfilter, die unsere Meinungsfreiheit bedrohen. Es liegt weiterhin die Forderung auf dem Tisch nach grenzüberschreitenden Schnelllöschanordnungen durch Behörden, die nicht unabhängig sind, sondern einfach könnte eine Polizeibehörde sein, könnte das ungarische Innenministerium sein, was in Deutschland Inhalte direkt löschen lässt. Eine riesige Gefahr für die Meinungsfreiheit im Netz. Es gibt keine Einigung für klare Ausnahmen für Journalisten, für Künstler, für Wissenschaftler, es gibt keine Einigung auf Ausnahmen für kleine Plattformen, für die das überhaupt nicht machbar ist, innerhalb einer Stunde zu löschen, auch nachts und am Wochenende und die hier denen hier große Strafen drohen könnten. Das heißt, wir kämpfen weiter, wir müssen weiter kämpfen und wir brauchen dabei eure Unterstützung und euren Druck auf die Regierungen in den Mitgliedstaaten, auf die Bundesregierung und ähm, auf die Europaabgeordneten, die hier am Verhandlungstisch sitzen. Die Meinungsfreiheit im Netz ist es wert, dafür zu kämpfen, macht es alle mit.